Ja, guten Tag, ich bin Marie de La Perrier. Ich bin Inhaberin und Gründerin von den Unverpackladen hier in Kiel, gegründet in 2014. Das war der allererste in Deutschland. Das Konzept von Unverpackt erklärt sich dann in drei einfache Schritte. Dann der Kunde kommt mit seinen eigenen Behältnissen. Das wird gewogen am Anfang. Dann er wird die äh, Ware in der Menge, die er braucht, dann abfüllen und am Ende wird an der Kasse wird TARA abgezogen von den Behältnissen und bezahlt nur für den Inhalt. Das dient dazu, dann auch drei Sachen äh, zu äh, bewältigen sozusagen, äh, sprich durch den Mehrwegbehältnisse ist ja kein äh, Müll, die entsteht. Dann das bedarfsgerechte Einkauf dient dazu, dass es äh, keine Lebensmittelverschwendung verursacht wird und äh, genau die Menge, die man so braucht, das ist ja auch ein bisschen die Auseinandersetzung mit was brauche ich, bisschen so das Konsumverhalten hinterzufragen. auf die Idee bin ich gekommen vor acht Jahren inzwischen, als ich ja einen Artikel über Bea Johnson, das ist eine Französin, die in den USA wohnt, in San Francisco, und die mit ihrer vierköpfigen Familie kein Müll äh, verursacht oder so ein kleinen Einmachglas pro Jahr. Und das hat mich dann so äh, puff gelassen, wo ich mir dachte, so, wow, wie schafft sie das? Habe ich ein bisschen recherchiert, wie, wie sie denn macht, wie sie einkauft, wie sie lebt und so weiter. Sie hat einen Blog, äh, sie schreibt einen Blog darüber. Und äh, das hat mir sehr inspiriert. Und war ich ja dann so auch an einem Punkt, wo ich ja dann so etwas anders machen möchte und sollte, weil wofür ich nach Kiel gekommen bin, äh, das Projekt ist gescheitert, dann müsste ich ja dann so mich umorientieren. Und ich wollte dann so etwas machen, wo ich mich dann verwirklichen kann, wo ich dann so etwas für die Umwelt, für die nächste Generation dann gut tue. Und dann ist den Unverbackladen entstanden. Also am Anfang war sehr viele Fragezeichen über die Köpfe, sei von der Lebensmittelbehörde, von den Konsumenten, von sehr vielen anderen Händlern. Was ist das Konzept, was ist die Idee, wie funktioniert das, wie muss ich ja so mich verhalten, wie, wie kaufe ich ja ein. Also der Anfang war sehr... Ähm, Vollbericht ähm, sozusagen, auch für die, äh, für die Suche von, von Produkten, also die Lieferanzsuche war nicht ganz einfach, die Immobiliensuche aber im Ganzen, es hat sich dann peu à peu entwickelt und jetzt etabliert und unverpackt ist inzwischen ein Begriff geworden und heute in 2020 sind über 300 Läden in Deutschland, die entstanden sind. Ganz ohne Verpackung kann man nicht. Die Frage ist, dann, äh, welche Art von Verpackung dann haben wir. Ich bekomme ja vom Lieferanten auch Verpackung, die dann so ähm, Schwerpunkt, also wir, wir, äh, wir bestehen drauf, dass die dann so entweder wiederverwendbare Verpackung oder Papierverpackung und wenn Kunststoff, dass es heißt so Monostoffe sind und womöglich nicht so viele Kunststoff dann zusammen sind. Aber oh, Es gibt ja viele, die noch so äh, einzeln verpackt sind oder es ist ja dann wegen die ähm, Hygienevorschriften, -Vorschrif wie zum Beispiel Fleisch. Also da sehe ich ja nicht die, die Notwendigkeit dann so äh, wirklich ein großes Sortiment an Fleisch zu haben. Es gibt ja dann so Metzger, wo es dann wiederum bei vielen möglich ist dann mit eigener Verpackung dann einzukaufen. Also im Prinzip für die gleiche Qualität, wir haben ja hier im Sortiment dann so 90% Bio-Waren und dann so aber auch konventionelle Waren und wenn wir dann so die Preise gucken, wir sind ja dann so ganz vergleichbar mit Preisen, die in bio sind oder Bio-Produkte, die in konventionellen Supermärkte sind. Ich hoffe groß! Dass mein, Einfluss, <lacht> dass mein Einfluss so groß ist, ähm, es ist ja sehr schwer zu messen, aber alleine dann zu sehen, dass äh, de, der Laden hat sich etabliert, dass es funktioniert, dass eine Stammkundschaft schon von Anfang an äh, sich äh, entwickelt hat, dann glaube ich, dass, äh, das ist ein Beitrag zu das äh, umweltschonende oder zu einer besseren Welt. Ich glaube, man muss sich nicht äh, sofort äh, hochschreiben, ich möchte ohne Müll leben, sondern Müllfreier. Und das ist ja dann so eigentlich ganz einfach. Ähm, man kann ja da so ganz leicht zu Hause anfangen. Alleine äh, öffnest du den Kühlschrank, guckst du, äh, was habe ich hier denn so im Kühlschrank an Ware. Und äh, die, die, die Ware, die verpackt sind, sich überlegen, gibt es dazu eine Alternative. Und wenn ja, dann äh, gucken, wo kann ich ja das bekommen und wenn nicht, dann was, was wäre die Verpackung, die dann so umweltfreundlicher ist. Und so anfangen, peu à peu, das ist ja, wo wir dann so die schnellste und beste Ergebnisse dann so äh, sehen können. Und dann so immer sich äh, überlegen, wenn äh, gleich angeboten eine Tüte äh, oder so ein, eine Verpackung, dann so... Immer den Reflex haben, so einen Beutel bei sich zu haben oder eine Dose, je nachdem, was man braucht. Und auch sich überlegen, was brauche ich ja dann tatsächlich, um eben diese Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Ähm, was sind die also ich habe jetzt mit Lieferanten dann so ein Projekt über die Verpackungsreduzierung entlang der ganzen äh Lieferkette. Das ist ja dann was ich ja dann von Anfang an äh, mich dann animiert und versuche ich ja das so tatsächlich durchzusetzen. Ähm, sonst durch die Workshops und Seminar und Beratung, die ich ja gebe, mit den Unverpackten Akademie, dann ähm, die, ja, verbreite ich ja halt dann die Idee oder unterstütze ja dann so Personen, die so einen Laden aufmachen wollen. Und dadurch wird dann auch ähm, das, das Art zu konsumieren dann sich verbreiten.